Ich würde euch heute gerne mal fünf Bücher vorstellen, die ich super gut finde. Ganz viele von euch fragen mich immer wieder, was ich denn so lese und was ich euch empfehlen kann. Und ich habe eben überlegt, wie ich dieses Video irgendwie interessant gestalten könnte. Ich finde es ist relativ schwierig, ein Video über Bücher so zu gestalten, dass man sagt, wow, cooles Video. Ich probiere es, aber falls einer von euch noch eine gute Idee haben sollte, wie man das irgendwie cool machen kann, dann... Gebt mir gerne Tipps, ich bin für alles offen und ähm, ich freue mich so sehr immer über, über eure Kommentare. Meine Stimme überschlägt sich schon. Ähm, mein letztes Video ist so gut bei euch angekommen und das hätte ich wirklich nicht gedacht, weil es war wirklich nur ein stinknormales Follow-me-around aus meinem Alltag. Aber so viele von euch haben geschrieben, dass gerade das das Besondere daran ist und ich habe mich wirklich gefreut. Vielen, vielen Dank! Bevor ich euch jetzt gleich ein paar Bücher vorstelle und empfehlen möchte, wollte ich noch kurz erzählen, dass es bei mir oft nicht darauf ankommt, worum es in dem Buch geht. Also ich kaufe mir einige Bücher, natürlich wegen der Geschichte, aber viele Bücher auch, weil ich denke, dass der Schreibstil besonders ist. Und ich liebe diesen Moment, wenn ich gerade am Lesen bin und dann so kurz stocke und denke... Wow, der Satz gerade war wirklich cool und dann blätter ich nochmal zurück oder lese mir halt nochmal den Satz durch und freue mich dann einfach über diesen Satz. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Es sind einige Bücher, wo man jetzt sagt, okay, die Geschichte ist jetzt nicht die besonderste oder vielleicht geht es auch um gar nicht so viel, aber dann geht es mir eher um den Schreibstil und um den Autor. Das ist auch der Grund dafür, dass ich vorzugsweise deutsche Bücher lese, also Bücher, die nicht übersetzt wurden. Kommt aber auch vor, dass ich Bücher lese, die übersetzt wurden und das ist auch der Grund dafür, dass ähm, ich mich nicht nur auf Krimis, Romane oder sonstige Buchsorten fixiere, sondern ähm, es, ja, es kommt vor, dass ich mal eine Liebesgeschichte lese oder dass ich mal einen Krimi oder einen Thriller lese. Also in diesem Video erwartet euch von allem etwas. Buch Nummer 1 ist Löwenwecken von Eilet Gunder -Goschen. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen wurde. Ist auch nicht so wichtig. Das ist ein übersetztes Buch, was mir äh, in der Buchhandlung empfohlen wurde. Ich wäre sonst wahrscheinlich nicht darauf aufmerksam geworden, aber ich war beeindruckt und begeistert von dem Buch. Ganz kurz zum Inhalt. Ich will nicht zu viel erzählen. Es geht darin um einen Arzt, der durch einen Zufall mit Flüchtlingen in Kontakt kommt, die er dann... Eigentlich reicht das schon. <lacht> Ich will wirklich nicht zu viel sagen. Der durch Zufall mit Flüchtlingen in Kontakt kommt, denen er dann helfen möchte oder helfen muss irgendwie. Und das bringt dann natürlich einige Probleme mit sich, ähm, weil er eben auch Zeit mit denen verbringt und hat dann natürlich auch noch andere Verpflichtungen, Familie, Job etc. Es ist schwierig, das alles so unter einen Hut zu bekommen. Darum geht es. Eine super wichtige Geschichte, also super aktuell und ähm, sehr, sehr mitreißend geschrieben. Also ich war, als ich das Buch durchgelesen hatte, so richtig froh, dass ich es gelesen habe, weil ich hatte das Gefühl, das könnte wirklich passieren. Und ähm, es ist wirklich einfach ein aktuelles Thema und jeder sollte es meiner Meinung nach lesen. Und ich mag übrigens diesen Verlag sehr, weil ich das ziemlich hübsch finde, wie die die Bücher aufmachen. Aber das nur nebenbei. Zweites Buch: Homo Faber von Max Frisch. Ähm, Kennen bestimmt viele von euch aus der Schule. Ich hätte es in der Schule auch lesen sollen, habe es nicht getan, aber habe es dann irgendwann letztes Jahr gemacht, weil ich es gerne lesen wollte. Ähm, bei mir ist es immer so, dass diese Schulliteratur, dieser Stempel Schulliteratur für mich bedeutet anstrengend zu lesen, ist irgendwie mit einer Pflicht verbunden, ich kann mich dabei nicht entspannen, die Geschichte ist uninteressant. Ähm, das war bei diesem hier tatsächlich nicht so im Endeffekt. Die Geschichte war echt ganz interessant und vor allem ist eben Frischs Schreibstil ein besonderer. Es geht darin um einen Reisenden, der auf seiner Reise verschiedene Menschen kennenlernt, zufällig oder auch vielleicht nicht zufällig. Und ähm, daraus entwickelt sich dann eben die Geschichte. Hat auch was mit einer Liebesgeschichte zu tun und so. Teilweise weiß man auch nicht so ganz, okay, wird das jetzt wirklich passieren oder nicht. Hm, kann man dann überlegen. I like. Empfehlung. Obwohl man Angst, Angst davor hat. Sollte man nicht, braucht man nicht. Die nächsten beiden, bzw. drei Bücher, dabei geht es weniger um die Bücher, sondern mehr um den Autor. Ich habe da bestimmt schon ganz oft drüber geredet. Ähm, ich war auf Bali und hatte kein Buch mehr zum Lesen und bin in eine Bibliothek gegangen oder in eine Bücherei, in der es deutsche Bücher gab und ich war ziemlich happy darüber und habe zufällig, ein Buch von Finn Ole Heinrich gefunden. Seitdem habe ich so gut wie alle Bücher von ihm gelesen und war immer wieder ganz, ganz beeindruckt und fasziniert und habe jetzt auch gehört, dass eines dieser Bücher auch, äh, auch Schulliteratur ist, aber eben für ein, für ein jüngeres Semester, sage ich mal. Das Buch, was ich auf Bali gelesen habe, war gestern war auch schon ein Tag und dann habe ich jetzt noch Die Taschen voll Wasser und Räuberhände gelesen. Und Räuberhände ist das, was auch in der Schule gelesen wird, die anderen beiden, also die Taschen voll Wasser und gestern war auch schon ein Tag, sind Kurzgeschichten über, weiß ich nicht, 5 bis 15 Seiten. Und Räuberhinde ist eine zusammenhängende Geschichte. Relativ düster, sehr modern geschrieben, kurze Sätze, aber sehr prägnant und perfekt einfach auf den Punkt gebracht, worum es geht. Das sind keine Bücher, um zu träumen und um irgendwie in heile Welten abzutauchen oder so, sondern wirklich Geschichten, die auch teilweise sehr einen mitnehmen aus dem Leben und durch diesen Schreibstil aber so genau erzählt und man kann sich so gut in die Lage der Protagonisten versetzen und man ist so mittendrin. Falls es bei euch nicht unbedingt nötig ist, dass es immer ein positives Ende gibt und alles ist nur toll und ähm, High hei und Liebe und Spaß und Fröhlichkeit, dann ist das wirklich eine gute Empfehlung. Also, noch ein Buch, das übersetzt wurde von Paula Hawkins, Girl on the Train. Ich habe es auf Deutsch gelesen, ich kenne auch viele, die es auf Englisch gelesen haben. Das Buch kennen bestimmt die meisten, das Buch wurde ja auch verfilmt. Und es geht darin um ein Mädchen, um eine Frau, die täglich mit der Bahn fährt und eben während der Bahnfahrt die Leute beobachtet, die draußen so leben und dann mehr oder weniger zufällig hereingerissen wird in das Leben der anderen. Jedenfalls ist am Ende alles anders, als man sich denkt. Und das liebe ich. Und ich fand auch, der Film war großartig. Viele haben den total kritisiert. Ich mochte den sehr gern. Ich fand auch die Schauspieler cool. Ich bin mir sicher, dass das viele kennen. Falls nicht, obwohl es so ein, ich sag mal, mehr kommerzielles Buch ist, worauf ich eigentlich nicht so stehe, hat es mich wirklich gefesselt. Und es war wirklich spannend. Und ich habe super schnell durchgelesen. Und das ist auch ein ziemlicher Schinken. Einfach, weil die Geschichte super cool ist. Und... Das ist wirklich mehr so ein Buch, wo man, ja, so ein Abschaltbuch mehr, trotz der Spannung. Letztes Buch habe ich leider momentan verliehen, sodass ich es euch nicht zeigen kann, aber es ist Raumpatrouille von Matthias Brandt. Matthias Brandt, Sohn von Willy Brandt, ehemaliger Bundeskanzler, der in Kurzgeschichten über seine Kindheit schreibt, über verschiedene Geschichten und Situationen aus seiner Kindheit, die er eben erlebt hat, er war ja durch sein, seine Eltern oder durch seinen Vater kein, sag ich mal, normales Kind und hatte keine normale Kindheit. Und da gibt es einfach so ein paar wirklich interessante Geschichten, die einen coolen Einblick geben in, ja, in sein Leben früher. Matthias Brand ist außerdem ein großartiger Schauspieler, einer meiner deutschen Lieblingsschauspieler. Das Buch ist vielleicht noch cooler für Leute, die sich so ein bisschen mehr auskennen mit Willy Brandt und dieser ganzen Zeit und Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, das ist bei mir nicht so. Aber durch dieses Buch konnte ich schon ein bisschen dazu lernen und habe so ein bisschen mehr die Zusammenhänge verstanden. Ansonsten sind das einfach teilweise wirklich ziemlich erheiternde und lustige Geschichten. Und das ist auch wirklich ein typisches Buch, wo ich zwei, drei Mal zurückgeblättert habe, um was nochmal zu lesen, weil es mir so gut gefallen hat. Große Empfehlung und vor allem, wenn man eben Matthias Brandt noch mag, dann ist es nochmal mehr Ansporn, sich das mal anzusehen. Yes! Ja, das war es erstmal. Ich habe mich bemüht, mich relativ kurz und knapp zu halten und nicht zu ausschweifend zu werden. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ähm, schreibt mir unbedingt, welches Buch ihr momentan lest, wie ihr das findet und welches euer absolutes Lieblingsbuch of all time ist. Ähm, falls da eins besonders oft genannt wurde, dann würde ich das vielleicht in mein nächstes Vorstellungsvideo mit reinnehmen. Und wenn ihr eine Idee habt, wie ich diese... Buchvideos irgendwie noch cooler, interessanter gestalten kann, dann schreibt mir gerne, weil sowas vielleicht ein bisschen trocken, vor allem für die, die sich nicht so für Bücher interessieren, obwohl die klicken es vielleicht gar nicht an, wir werden sehen. Also wenn ihr eine Idee habt, dann sagt gerne Bescheid und ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt euch die Bücher mal an, vielleicht war ja was für euch dabei und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss!